Ich das ist ja auch so, dass Gedanken Gefühle beeinflussen und Gefühle irgendwie, Gedanken, das ist so ein, ein ja. Wechselspiel. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt da was Neues habe, dann meistens meistens ein bisschen Respekt oder Angst oder wie immer so eine, eine Distanz dazu. Und dann kommt, wenn der Gedanke jetzt so aufkommt, dann kann das Gefühl ja auch das Gleiche, dir dann zeigen. Ja. Genau, und das ist äh, zum Beispiel, ähm, wenn man neuen Menschen kennenlernt, dann ist das ja vielleicht auch erstmal ein bisschen vorsichtiger, als wenn man den schon 400 Mal gesehen hat. Mhm. Ähm, mit anderen Worten, ähm, der Organismus sagt, etwas ist jetzt richtig neu hier, nämlich dieser Mensch. Mhm. Aber wenn dieses Gefühl in uns aufkommt, dass es einfach kein, kein Grund ist, sich abzulenken oder wegzulaufen oder so, sondern Vertrauen darin zu haben, dann zeigt sich was, ähm, was jenseits dieser Schwelle ist, die das Denken da aufbaut. Mhm. Jenseits des Normalen, jenseits des Bekannten. Das, das merke ich beim Moderieren auch öfters äh, bei Events und was so da öfters was darum geht für mich, dass ich auch Leute einbaue und auch das, was passiert. Und oft merke ich Menschen am Anfang äh, erwachsen auf, wenn es um Spiele geht, um Kinderspiele, bisschen nah, nein, und ein also bisschen ah na und hin und her. Aber dann, wenn sie das machen, ja, ist es sowas von beobachtbar und merkt man spürt man richtig, dass sie auch richtig aufgehen in dem und da ist sicher weniger an jetzt Denken, oh mein Gott, wie schaue ich jetzt aus, wenn ich einen Butterkeks von meiner Stirn ohne Hände in meinen Mund äh, befördern soll, <lacht> auf die Art. Mhm. Ähm, aber es braucht so ein bisschen einen Stoß. Anfang ist schon so, na und hin und her. Aber dann, mhm. wenn das einmal sozusagen weg ist, diese, dieser, dieser Gedanke oder diese Vorstellung, mhm. ist ein ganz anderes Leben da. Ja. Und da ist halt, würde ich denke so diese Angst, sich lächerlich zu machen, sich zu blamieren, was auch immer, ja. also kindisch zu wirken, solche Sachen. Oder eben beliebterweise irgendwas nicht zu können, blöd mm. dabei auszuschauen, solche Sachen. Mm. Und, ähm, und dann kann es sein als nächstes, wie wichtig ist mir das jetzt eigentlich, dass ich jetzt gut ausschaue? Vielleicht nicht. Ja. Also vielleicht ist Spaß jetzt wichtiger als... Mm was auch immer. Und, und in dem Moment, wo diese Schwelle überschritten ist, hat man einfach nur Spaß. Mhm. Und das ist das ist eine von diesen Schwellen, ja. Es ist, es ist nicht weiter schwer, die zu überschreiten, wenn man nicht darauf automatisch mit, nein, sowas ist nicht mein Ding, also nicht so reagiert oder, oder eben ähm, beim Denken. Ah ja, das, ist jetzt, das bringt jetzt nichts. Oder äh, Anna, das fühlt sich nicht gut an. Lass uns doch mal schauen, was sich im Internet tut. Oder ich habe jetzt gerade Hunger. Oder so. Was immer die Ablenkungsmanöver sein mögen. Und was hilfreich sein kann, ist in dem Moment, wo so ein Impuls zur Ablenkung kommt, ähm, sich zu erlauben, einfach nochmal kurz dran zu bleiben, also da zu bleiben. Und vielleicht fünf Minuten einfach sich die Gelegenheit zu geben, da was zu ähm, offen zu sein für das, was da jetzt kommt. Mhm. Und zu merken, das ist ähm, kein Feind oder so, äh, sondern ähm, das sind das sind wir. Denken hat Angst vor uns. dass wir anders sein könnten als, als das Denken, das beschreibt. Es ist einfach halt ähm, ein Schutzmechanismus und, äh, ja, und eine Verwechslung. Verwechslung, das ist ein gutes, Wort. Ja. Das ist ein gutes Wort. Verwechslung, ja. Mhm. Und das Denken ist einfach halt, ähm, ist ja eigentlich. Ähm, wie wir am Anfang gesagt haben, das Denken meint es ja gut. Das ist ein bisschen sehr äh, überbeschützend, overprotective oder so. So ein bisschen sehr besorgt und ein bisschen sehr enger ähm, Horizont. Ja, und das zu verstehen ist, ja, das Denken meint es gut und ist einfach kein, kein Boss. Hm. Das Denken ja, macht es echt schwer, ja, als, als Hilfsmittel für ähm, was muss ich nachher noch einkaufen. Ja. Das ist super. Mhm. Mhm. Und vor allem es denken möchte, planen, einteilen und so weiter, nur wenn ich zum Beispiel zurückdenke und mir mein Leben vielleicht vorgestellt habe, was ich immer machen werden, wie es sein wird, bla, bla bla. Ja, es ist aber tausend eins anders. Also es war nie so, in meinem Leben vielleicht, vielleicht haben andere also die haben eine Vorstellung und leben danach und dann trifft das ein und so, aber mir so, es ist immer anders gekommen. Jedes Mal, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe oder auch ja. gewollt habe. Wobei ja da so, jetzt will ich andere Dinge, jetzt will ich viel weniger als früher. Früher wollte ich viel und glaub, dann bin ich glücklich und dann ist cool und das merke ich auch so in Beobachtung, je weniger ich wirklich will, im Sinne von, ich brauche das desto entspannter ist und desto cooler und schöner werden auch alle Dinge, die ihr leben darf. Jetzt, ja. Also, ich meine, aber es ist schon beobachtbar, dass es das so eine Tendenz ist, so ist. Ja. Und ähm, das ist, ähm, wenn das nicht in die Zukunft verlagert wird oder ich brauche unbedingt die Wiederholung von der Vergangenheit, aber in einer optimierten Version. Ich brauche wieder so eine Beziehung, aber mit einer entspannteren Frau, <lacht> so also, zum Beispiel. Dann, ähm, dann wird die Gegenwart halt einfach mehr zu, hat die mehr Gelegenheit, einfach die Erfüllung zu sein. Mhm. Weil es nicht ist, okay, und jetzt muss sich folgende Vorstellung verwirklichen oder sowas, sondern einfach, was ist außerhalb der Vorstellung? Das ist das, was halt erfüllend und befriedigend ist. Und um noch was zum Denken zu sagen, wir haben ja, ähm, als wir klein waren, angefangen, denken zu lernen. Und dann haben wir zum Beispiel äh, verstanden, okay, alles, was ich hier so sehe, kann ich benennen. Alles hat einen Namen zum Beispiel. Und dann haben wir irgendwann gelernt, ähm, ein bisschen komplexer zu denken und zum Beispiel ähm, Vergangenheit und Zukunft verstanden, diese Konzepte. Und dann haben wir angefangen, noch komplizierter zu denken oder komplexer zu denken ja, und irgendwie Logik verstanden und solche Sachen. Und das Denken hat sich also immer auch weiterentwickelt und immer auch dazugelernt. Und ähm, dann scheint es so, als würde es so irgendwie so: jetzt gibt es nichts mehr fürs Denken zu lernen, ja, sondern nur noch neue Inhalte oder so. Aber das Denken auch lernen kann, wo sein Platz ist, und wofür es gut ist und wofür es einfach nicht zuständig ist. Das, das ist was, das kann ins Denken integriert werden. Ne? Das ist was, was wirklich gelehrt werden kann, Das Denken sagt, ach da brauchen wir gar nicht weiter drüber nachdenken. Aber es funktioniert nicht, wenn ich jetzt sage, soll ich was denken, jetzt machst du noch das und ich mache, also irgendwie da ich nicht das funktioniert halt nicht. Das, also, das würde ja jeder sonst gerne machen, dann würde ja jeder sagen, soll ich was denken, wenn es ums Urlaubsplanen geht, vielleicht ums Einkaufen geht und das und das, da bist du dabei. Und ansonsten. Lass mich in Ruhe, das geht halt nicht. Na, so nicht, aber wenn, wenn das Denken halt anfängt, über was nachzudenken und dann dazu ein Gedanke kommen kann von, ist es jetzt eigentlich sinnvoll, darüber nachzudenken, um halb drei Uhr nachts oder so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt eine Lösung finde, nachdem ich das schon 40 Mal durchgedacht habe. Und dann sagt mein Denken zum Beispiel, okay, ja stimmt, da gibt es jetzt wahrscheinlich gar nichts zu holen. Na gut, dann mache ich jetzt Feierabend. Andere denken, also andere, ähm, Personen werden wahrscheinlich das nicht so straight oder so jetzt, äh, mit zu so sein, bei mir wahrscheinlich auch nicht, ähm, dass sie das, dass es dann gleich, Entschuldigung, aufhört irgendwie, so im drei in der Nacht, wenn ich mir vorstelle, ähm, was, was kann man dann machen? Das beobachten, akzeptieren, dass, dass, dass, dass das einfach jetzt so ist, wie es ist, dass es Zeit braucht oder braucht Zeit, ja, ich glaube, dass das, äh, dass das Geduld und Konsequenz braucht. Ja, dass das, äh, dass jedes Mal, weißt du so, du kennst ja Meditation auch, wo das Ding ist, irgendwie, wenn Gedanken auftauchen, äh, was sie werden, dann merkst du vielleicht, dass du denen folgst, ja, und, also, dass die Aufmerksamkeit denen folgt. Und wenn du das merkst, dann kehr einfach zu deinem Atem zurück, zum Beispiel. Ja. Und jetzt könntest du sagen, ja, das ist, äh, äh, das war jetzt eine blöde Meditation, weil ich bin 500 Mal in Gedanken wieder, ge in Gedanken wiedergefunden oder so. Oder du kannst sagen, ja, und 500 Mal habe ich mich entschieden, zur Gegenwart zurückzukehren. Und habe das für diesen Moment auch gemacht. Also es ist voll das, äh, 500 Mal in einer Meditation, super erfolgreich, wenn du es jetzt in Erfolg und Nicht-Erfolg beschreiben willst. Und so kann das sein, einfach diese, diese Konsequenz und diese Geduld, statt irgendwie, ah, jetzt habe ich das dreimal versucht und ah, jetzt denke ich halt einfach weiter oder sowas, ja, oder werde immer genervter von meinen Gedanken. Oder es kommt, mal, jetzt habe ich es immer noch nicht checkt. Ja genau. Oh, noch auf sich also es ist, äh, der Gedanke haut auf den nächsten Gang drauf sozusagen. Ja genau, und dann merkst du ja, okay, da ist, das ist halt eine andere Art von Gedanken, ähm, die, ähm, die ich in der Vergangenheit verortet und sagt, ich habe es immer noch nicht gecheckt und so. ich mhm. bin dieser Nicht-Checker, wo andere viel schneller <lacht> checken oder was auch immer, solche Sachen. Ne? Und du merkst ja, also das Denken versucht halt eine Beschreibung zu finden und die ist immer emotional eingefärbt und, und, und das ist halt was das Denken so macht. Und ähm, deswegen, ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass das nicht… Äh, nicht jedes Mal sofort, also irgendwie da ist ein Gedanke, na gut, dann höre ich jetzt damit auf, Stille oder sowas, ja. aber dieses, ähm, das ist auch, ähm, das ist eine interessante Sache, so du hast gesagt, wir suchen uns unsere Gedanken ja nicht aus, ja. aber es ist andererseits auch nicht so, dass das Denken jetzt sowas total Fremdes wäre, mhm. so wie ähm, wir, wir, fühlen unseren Atmen und es ist irgendwie auch klar, dass das, dass, das, dass das Atmen von selbst passiert und dass das Interaktion mit der Welt ist und gleichzeitig ist es auch was von uns. Mhm. Wir können für einen Moment die Luft anhalten, wir können spüren, wie ist der Atem da und das ändert was halt, ja. Denken ist das gleiche. Wenn ja. du den Elefanten denken möchte, kann ich an den Elefanten denken. Zum Beispiel. Und nur hast du davor halt schon gedacht, vielleicht sollte ich an den Elefanten denken oder <lacht> ich könnte oder was auch immer. <lacht> ja. Aber dass das Denken auch nicht irgendwie was Fremdes ist, sondern dass das, dass das so ein ganz inniges Zusammenspiel ist mit dem, mit dem Körper, dass da eine körperliche Anspannung so und dass das Denken sagt, was ist das für eine Situation, eine Sorgensituation, worüber muss ich mir Sorgen machen und so weiter, dass das so mir auch beschreibbar ist. Und dass, wenn, wenn da eine Gelassenheit reinkommt und ich will, ich bin bereit zu verstehen, was Denken in meinem Leben macht, was Denken in diesem Moment mhm. macht. Statt irgendwie, eigentlich wäre alles super, nur das Denken muss weg. Ja? Dass das einfach so ein typischer Denkgedanke ist. Was muss hier weg, was muss besser werden oder so. Mhm. Das ist stattdessen ist einfach, okay, wie, wie fühlt sich denn Denken an? Und zum Beispiel, wo entstehen denn die Gedanken? Wo sind die denn eigentlich? Ja? Sind es Bilder? Wo kommen die her? Wo ist, wo ist diese Energie? Und so wie du es bei, bei mir siehst, für mich fühlt es sich an, als wäre das halt hier so: einfach eine Menge Energie, Elektrizität. Und um das zu fühlen hilft, dass die Elektrizität einfach in den Körper wieder zurückkehren kann, weißt du? hm. Nicht irgendwie da ist der Körper irgendwie im Hintergrund und hier oben geht die Post ab oder sowas, sondern. Sondern es ist einfach eine Energie, die gern zur Ruhe kommen möchte im Organismus. Und dann ähm, da was Sinnvolles macht, statt diese Verkrampfungen, die durchs Denken entstehen. Hm. Und das finde ich ist einfach, ähm, wenn die Aufmerksamkeit auch beim Organismus ist und das Denken nicht ausschließt, dann kann diese Energie, bevor sie äh, in, in Bilder und Text umgewandelt wird, einfach. Mentale Energie ist einfach dieselbe Energie vom ganzen Organismus. Lebendigkeit. Lebensenergie. Und dann kann die wieder in, im Organismus integriert fließen. Und das ist, das ist vielleicht nicht in jedem Moment so oder je nachdem, wie stressig die Situation war, über die man nachdenkt oder sowas. Aber ähm, das, ist, äh, das ist eine Möglichkeit, die, die einfach da ist und die, ähm, wenn, wir, äh, wenn wir merken, wie schön das ist, dass das Denken zur Ruhe kommen kann und wie lebendig, das, wie lebendig wir uns dann fühlen, ähm, dann gibt es etwas in uns, was sich darauf ausrichtet. Auf diese Stille, auf diese Lebendigkeit, auf diese Energie. Mm. Und das ist, scheint mir, sehr viel anziehender als diese Denksucht. Mm. Absolut. Absolut. Man lässt mal eine Droge sein, wenn man was Besseres findet, was sich einfach gut anfühlt und keine Nebenwirkungen hat, also keine negativen Nebenwirkungen hat. Mm. Mm. Schön ist es mit dir zu reden, Dietmar. Ja, finde ich auch. sind nur so 10 Minuten schon um. Ne? Vermutlich. <lacht> <lacht>